Weil ich hatte letztes noch eine Unterhaltung mit einem anderen Kind Gottes, dem mir Gott offenbart hat, dass er nicht bereit ist, zur Rechtweisung anzunehmen. Zwar hat er es getan, indem die andere Person ein Wort falsch benutzt hat und ich das Wort dann der richtigen Form genannt habe. Die andere Person hat dann nicht den Satz meiner Korrektur zu Ende geführt, was ganz leicht gewesen wäre sondern hat den ganzen Satz neu angefangen so umgeformt, dass er das Wort, wie er es ursprünglich genutzt hatte, nutzen konnte. Es hat nicht mal die Zurechtweisung angenommen, sondern ist auf sein Behaart geblieben. Und so hat Gott im Gespräch offenbart, dass die Person nicht bereit ist, Zurechtweisung anzunehmen, sondern auf ihr eigenes Behaart die Person ist auch zu mir gekommen und hat mir was erzählt, was ich selbst herausgefunden hat, was aber nicht gestimmt hat, was über Gott. Und ich habe halt auch, auch mit Bibelstellen das widerlegt, aber er wollte es nicht annehmen. Er hat auch seinen Beharrt. Und in einem Chat in der Muslima hat Gott mir auch offenbart, als sie geschrieben hat, dass sie zu 110% das glaubt, was Jesus sagt, dass es nicht stimmt. 110 Prozent, das war eine Übertreibung, es war so formuliert, um mich zu überzeugen, um mich in die Irre zu führen, weil die Wahrheit ist, dass sie nicht das geglaubt hat, was Jesus gesagt hat, sondern dass sie an das geglaubt hat, was sie von Menschen gehört hat, die interpretiert haben, was Jesus gesagt hat. Sie wollen dann auch das im Video anschauen und das hat dann auch nochmal belegt, dass das, was Gott mir gezeigt hat, wahr ist, dass sie nicht auf Jesus hört. Und wenn wir im Heiligen Geist unterwegs sind, dann offenbart er uns diese Dinge, dann macht er uns aufmerksam auf die Kleinigkeiten, auf die Details, die uns Dinge offenbaren.